Boah, Mann, ist schwer dieses Mal. Weißt schon, was du wählst? Ähm, ich ich, glaube, ich, glaub, ich nehme Big Mac-Menü. Und du? Ja, McChicken. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Wahlspecial special von Lass mal reden. Ja, ist auch wichtig. Wir reden heute über ein Thema, das äh, uns sehr am Herzen liegt, das euch auch sehr am Herzen liegt und äh, vielleicht sogar mal ein Thema ist, was nicht unbedingt so unfassbar lustig ist, weil halt einiges auf dem Spiel steht. Wir reden halt über die Wahl 2017. Ja, und weil wir beide eigentlich ziemliche Politikexperten sind, ich meine, wir haben beide ähm, viel House of Cards geguckt, also eigentlich kennen <lacht> wir uns gut auf, könnten uns eigentlich auch selber aufstellen lassen, aber wissen, dieses Jahr echt, ist ein bisschen schwieriger geworden, sich dieses Jahr zu überlegen, wen man denn wählt und ähm, deswegen, vielleicht geht es euch auch so, deswegen werden wir heute ein bisschen mal eine Overview machen, wie wir so den ganzen Wahlkampf, bzw. das ganze Floor-Geplänkel zur Wahl ähm, miterleben und euch einen kleinen Überblick geben und vielleicht euch sogar bei eurer Entscheidungsfindung ähm, helfen. Also es geht jetzt darum, äh, wen gibt es überhaupt, wer sind die Kanzlerkandidaten, wie haben wir den Wahlkampf bisher wahrgenommen, fehlt uns vielleicht sogar irgendwas und ähm, am Ende sagen wir euch sogar noch, wen ihr wählen sollt. <lacht> und wenn ihr euch fragt, ey, was ist denn das Wahlbenachrichtigung, was wird denn überhaupt gewählt, Ja, also dieses Jahr wird der Bundestag gewählt und äh, ihr habt da zwei Stimmen. Zwei Stimmen. Die Erststimme und die Zweitstimme. Die erste Stimme ist immer für den Herren oder die Dame, die in eurem Wahlbezirk kandidiert. Und die zweite Stimme ist immer für die Partei, um ihren Abgeordneten ins Parlament zu schicken. In unser, wie heißt das Parlament? Bundestag. Also entgegen der allgemeinen Meinung, ihr wählt nicht Angela Merkel oder... Öh, da, aber oh. Würdest du es geil finden, wenn man direkt die, die wählen würde? So wie in Amerika? Ich weiß es nicht. Du wählst ja eigentlich auch die Demokraten oder die Republikaner in Amerika. Das ist du? krass, dass es nur zwei gibt, ne? Ich glaube, da gibt es auch mehr, aber ich glaube, es wird... Wie, wie, ja, es, gibt, es gibt noch eine. Ja, irgendwie, irgendwie andere, ja, ja, ja. genau. Aber es geht halt darum, dass eure Zweitstimme, obwohl es die Zweitstimme ist und damit man der Meinung sein kann, die ist eigentlich unwichtig, die ist ja nur Zweitstimme, damit wählt ihr grundsätzlich die Partei. Die Partei hat einen eigenen Kandidaten. Das ist und ein bisschen wie bei uns, nur ne? die zweite Stimme, das bin ja ich und die ist eigentlich viel wichtiger. Die ist eigentlich viel wichtiger als die erste, genau. Und deswegen wählt doch Bundeskanzler, äh, dein Name nochmal? Äh, Martin Schulz. <lacht> Oder Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also, es gibt natürlich eine Menge Parteien, aber reden wir mal über die, die, die gerade besonders relevant sind. Also es gibt dann immer noch die CDU-CSU mit, mit Angie und Horst Seehofer, ne? der schwarze Balken, der dann immer hochkommt aus, aus dem äh, Fernsehen. Und dann gibt es die SPD, der rote Balken. Und wer ist da der, der, der Man? Martin Schulz. Hm. Den grünen Balken. Ein bisschen Quiz machen wir gerade. Grüne Balken. <lacht> Cem Özdemir ist da äh, am Start. Und ähm, vielleicht, also wir reden ja auch über die FDP, die jetzt im Moment aber nicht im Bundestag sind. Ne? Vielleicht kommen die aber wieder. Mit dem schönen Mann. Ach, ist das schön? Er ist so schön. Er ja? ist das Model unter den Politikern. Oh. Christian Lindner von der FDP. Ja. Und ähm, natürlich die Linke ist natürlich auch im Bundestag mit? Frau Wagenknecht. Würdest du? Ja, und dann ähm, oh, gibt es, ja, es ist traurig, aber ist es gibt traurig. ja tatsächlich noch eine andere Partei, über die man, weil sie, also sie zumindest sieht so aus, als würde sie in den Bundestag es, es, einziehen. Es sieht richtig stark danach aus, leider. Ähm, und es wäre tragisch, weil es tatsächlich, es wäre eine Schande, ja. weil es tatsächlich nach dem Armuts Zweiten Weltkrieg, Zeugnis, ja. das erste Mal wäre das Rechtsradikale, man kann es direkt so sagen, in den Bundestag einziehen würden. Man muss auch über die AfD reden mit der Frau Weidel. Ja, und dem Herrn Gauland, ne? Wir wollen in dieser, in dieser Ausgabe nicht unbedingt Stellung beziehen, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass... Ja, das äh, traue ich mich. Das kann man sich schon trauen, dass es niemals richtig ist, aus Angst, Furcht, einfach nur Parolen zu wählen. Und deswegen, Leute, denkt nochmal an alle, die wirklich über die AfD nachdenken, denkt nochmal genau drüber nach. Und wählt sie nicht. Aber Kanzlerkandidaten ähm, gibt es ja im Prinzip nur zwei, ne? weil die Großparteien irgendwie nur ihren Kanzlerkandidat ausstellen. Angie... Altbekannt, hat eigentlich immer einen soliden Job gemacht. Das gute alte Rennpferd das quasi. Die Mutti. Ja. Die, die Mutti. Mutti. Findest du aus, die Mutti so? Ist so ein bisschen Mutti, ne? Ja. So ist so ist sehr, die... sehr ruhig, sehr, ja. sehr aussetzend und ausdauernd, aber. Ja. Aber hat halt die letzten Jahre auch nie wirklich einen richtigen Kontrahenten gegen sich übergestellt bekommen, oder? Ja. Findest du Martin Schulz wirklich? Ja, Martin Schulz. Der ist ja so krass gut angekommen. ne? Ja, das der war der Schulz-Effekt. Der Schulz-Effekt. Schulz und der ist der, der Edeka-Filialleiter-Charme, den er da hat. Der wurde ihm ja immer unterstellt. Ist natürlich krass verflogen. ne? Der, der, aber ich, ich bin generell nicht so der größte Fan von dem... Jetzt nicht von seiner politischen Ansicht, sondern eher so vom, vom, vom Typ her. Es ist nicht, ist nicht so, dass ich sage, den schicke ich guten Gewissens nach Amerika, um Deutschland zu repräsentieren. Optisch her. Ober ja, da geht ja der Ober Bundespräsident dann hin. Mal gucken, wen wir dann haben. Ja, dann wechseln A wir A auch ist ja häufig. auch. <lacht> <lacht> aber Angie geht ja auch ab und zu mal rüber. <lacht> Stimmt, manchmal. Und kriegt dann nicht die Hand geschüttelt. Ja, Schulz ist halt, also grundsätzlich ist es vielleicht in der heutigen Zeit nicht verkehrt, dass wenn zwei Menschen zwei normal denkende Menschen sich gegenüber sitzen ja. und nicht einfach nur poltern und ja. Stress machen, das mhm. haben wir in der Türkei, das haben wir in Amerika, das haben wir in anderen Ländern, sondern da, da hat man schon das Gefühl, da sind zwei ähm, Kanzlerkandidaten, die noch bei Trost sind. Das ist vielleicht auch mal gar nicht schlecht zu sagen. finde ich find ihn auch nicht unbedingt unsympathisch, aber es ist halt alles so... also aber, aber komm, aber hättest du dir nicht vielleicht gewünscht beim Kanzlerduell duell dass dann da ein ja. bisschen dann dass er irgendwas mal was rausholt? Ja, Frau Merkel, ich bin absolut Ihrer Meinung. Aber hier habe ich ein Bild von Ihnen, wie Sie <lacht> was klauen bei Edeka. Ja, genau. so, ja. Was soll das eigentlich? Warum ja. stehlen Sie? Ja. Findest du nicht, es hätte sowas geben müssen? So, ja. einen, so einen krassen Twist also so, so, oder sowas zu, war ja, mittendrin? Ja. So. Also zumindest so ein bisschen. Zumindest <lacht> hätte, man, hätte, man, hätte man mal sagen können, ja, pass mal auf, ich bin stärker als <lacht> du und <lacht> deswegen gewinne ja. ich und so. Es ja. war halt so, ich möchte mich an dieser Stelle für die Frage bei Ihnen bedanken. Ja, das ist unser Job, hier die Fragen zu stellen, aber gerne. Und dann einer gibt ja die Antwort und der andere, ja, da sind wir, da sind wir wirklich einer Meinung und. Äh, bin ich deiner als, Meinung? Genau, danke. Also, was das angeht, bin ich deiner Meinung danke. und ich finde auch gut, dass du die Frage gestellt hast. Ja. Also, das Kanzerduell war schon sehr, sehr seicht und es wurden wieder sehr lange über, überwiegend über Themen gesprochen, die weltbewegende die, ja, also die, die wichtigen den, genau, die den normalen Bürger beschäftigen. die den normalen Bürger ja, beschäftigen und so, das ist so das, kennt, so kennt man es aus der so Politik aus der po und das ist das Problem an der Politik und ja. das muss man ganz klar sagen dass ich auch ja. verstehen kann dass ganz viele sagen ich habe keinen Bock auf Politik ja, und ich gehe auch nicht auch wählen ja. aber Leute wenn ihr nicht wählen geht wählt ihr automatisch die falschen ja, also das ist, das ist, auch, ist keine Alternative ist nicht, ist nicht eine Alternative deswegen sich informieren oh aber Alternative sage ich nicht mehr so gern seit äh, Alternative für Deutschland genau. ist keine andere Möglichkeit sehr gut ja sehr gut mir fehlten halt in dem Kanzlerduell, ja, es wurde über Flüchtlingspolitik gesprochen, ist ein mhm. extrem wichtiges Thema. Ja. Auch die anderen Themen, über die gesprochen wurden, sind auch nicht unwichtig. Ja. Aber die sind so fern ab der, der realen, der normalen, der allgemeinen Bürger. Ey, wir sprechen später nochmal über den Valomat. Da gibt es auch abgespaced Thesen, wo ich denke, so, darüber mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Ja, aber ja. anscheinend sind die doch in Parteiprogrammen drin. Ja, aber, vielleicht verkaufen ab, sie sich auch ganz gut. Ja. Weil ab, man da nicht wirklich ja, drauf antworten muss. Wahrscheinlich, ja. Also, Aber man muss ja trotzdem... Da eine Meinung zu haben und dann kann man das ja, aber reden wir später nochmal drüber. Kassaduell habe ich nicht gesehen, aber, bei, aber ich habe Angie bei äh, YouTube gesehen, war ja eine große Sache. Unsere Kollegen ähm, von den anderen Channels haben ähm, ja äh, sie interviewt ähm, und ja, es waren die gleichen Fragen. Also, es war jetzt nichts irgendwie was Neues ähm, und man hat gesehen, dass Angie so ein bisschen, ja, nicht, nicht ganz an der richtigen Stelle war. Also sie ist nicht so in Touch mit, äh, das Internet ist Neuland für ja, sie. Ja, also, das ist traurig. Es, es, es kommt noch so ein bisschen so rüber, es kommt noch ein bisschen so rüber <lacht> und die Fragen waren jetzt auch nicht so investigativ, sondern schon sehr vom Pressesprecher reingereicht und fra fragen Sie mal die Fragen. Schön. So. Also das, das zieht die Leute <lacht> zur Politik. Ja, und das ist halt auch wirklich wie beim Kanzlerduell. Wie gesagt, es wurden über ganz viele Sachen, die, die wirklich, also wenn man das Internet durchforstet oder wenn man mit Menschen auf der Straße redet, ähm, die nicht angesprochen wurden. Ich hau einfach nur so mal ein paar Sachen raus. Mhm. Es geht nicht darum, jetzt hier Lösungen zu finden, sondern einfach, wo man Lösungen finden muss und worüber einfach mal geredet werden sollte. Ja. Ähm, ich finde, wichtig ist äh, die steigende Gewaltbereitschaft in Deutschland. Zum Beispiel? Altersarmut. Altersarmut, traurig, traurige Geschichte. Ja, den, wird, wird ja, nicht. Wird aber, ja, aber weißt du auch, warum die Politiker nicht darüber reden? Weil die ja auch alle mit ihren krassen Pensionen so krass abgesichert sind, dass die ja. niemals in, auf den Gedanken kommen, dass es Altersarmut gibt. Ja. Du bist irgendwie vier Jahre im Bundestag, kriegst 3000 Euro Pension. Ja, das ist ja wie wenn ich in einer Glücksspirale im Lotto gewinne, dass ich da diese monatliche Rente kriege. Ist klar, dass die sich damit nicht so richtig auseinandersetzen. Ja, und das ist das Krasse, weil, weil wir sind in der Bahn, unterwegs. Wir sehen, wie oft jemand kommt und, und äh, bettelt. Ja. Äh, wie oft ältere Menschen Pfandflaschen sammeln und sowas. Das, das sehen die natürlich ja. gar nicht mit ihren, ganzen, ganz mit ihren ganzen Privatleuten, <lacht> die sie, die sie ja? überall rumfahren und so. Ja. Also, das ist ein wichtiges Thema. Ist ein wichtiges Digitalisierung, Thema. es wird immer so allgemein gesprochen, ja, wir müssen digitalisieren, aber was macht man gegen Fake News? Was macht man gegen Cybermobbing? Was ist denn, was, was ist, was, wie? Wie, wie genau, oder? Man macht Werbung für Digitalisierung auf Papierplakaten. Wie findest du das? Ja, sehr das das ja. finde ich, find ich sehr gut übrigens von ja. der FDP. Finde ich ganz tolle Idee. Okay. Ähm, ja, aber genau da ist die ganze Sache, dass ich mir denke, warum sind die Leute nicht oder die Politiker nicht konkret? Warum sagen sie nicht, wir wollen in Bildung investieren? Hört sich gut an, oder? Würdest du sagen? Würdest du, würdest du mal sagen, stimme ich zu. So ist ich gut, In Bildung investieren ist immer eine gute Sache. Aber warum denn so schwammig? Warum nicht konkret? Warum nicht jede Schule kriegt 5000 Euro im Monat für, für, für, für ein Netzwerk, das sie da aufbauen können? Jede Schule kriegt ein WLAN. Hättet ihr gerne WLAN in der Schule und würdet unsere Videos aus der Schule gucken? <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel. Also, ich meine, warum, warum nicht konkret? Ja, genau. Warum sagen sie nicht, ey, die alten Leute, nein, sie kriegen so und so viel mehr? Ich, ich weiß es nicht, aber ich meine, es muss doch konkret sagen und nicht so, da müssen wir was machen. Genau, also, da das, wir das was wissen machen. wir seit Jahren, dass, ja, dass wir da ja, was machen können. Da müssen wir was machen. Was wir machen müssen. Es gibt in Berlin, so ähm, ja. Görlitzer Bahnhof, Cottbuser ähm, Tor, so fast schon, so sagt es die Polizei, rechtsfreie Räume, wo, wo, wo der Diebstahl Hast so ich? groß ist, wo du am helllichten Tag lang. Haschisch, Kokain, Haschisch. Genau, permanent angesprochen wirst, wo ja. du denkst, willst du, dass deine Tochter da später mit 13, 14 langläuft und, und angesprochen wird, ob sie Drogen kaufen will? 50 Meter weiter steht die Polizei und macht nichts. Gar nichts. Ähm, das sind doch Themen, was, was die Leute interessiert. Darüber wird nicht gesprochen. Nee. Und deswegen ist es schon traurig, dass man so das Gefühl hat, man sagt es schon immer, aber man hat wirklich das Gefühl, die Politik sitzt, die, lebt in einem ganz anderen Universum. Mhm. Die AfD macht sich das ja auch zu Nutzen, ja? nee, genau. die, die sagen, ja, die Flüchtlinge bei uns, die leben hier in Saus und Braus und die, das äh, Flüchtlingsheim ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Nee, es ist das eine dreckige Turnhalle, wo eine Papierwand dazwischen gezogen ist, wo du nachts schläfst und der neben dir furzt und du riechst seinen sein Gestank. So sieht es aus in einer in der Turnhalle, aber nee, die leben im Fünf-Sterne-Hotel, das, äh, das, ja. so, das kann man nicht so lassen hier. Nee, genau so ist es. Das, nee. sind halt, das sind halt diese Parolen. Die, die irgendwie funktionieren, die leicht zu schlucken hey, sind. In Amerika ist damit jemand Präsident geworden mit so einer Scheiße. Also man, wir müssen echt Acht geben, dass, dass in Deutschland das nicht passiert. Und das ist nämlich ein ganz guter Punkt. Wir, quasi jeder Deutsche sagt, die Amis mit Trump, sind die denn behindert <lacht> und so. Ey Leute, ich bin gespannt, was hier Ende September in Deutschland passiert, wenn wir, da, wenn wir dann in den Bundestag wählen. Ja. Noch haben wir die Chance, da wirklich drüber nachzudenken und diesen Parolen eben nicht zu glauben, sondern darüber nachzudenken, sich wirklich mit den Sachen zu beschäftigen. Und da gibt es nämlich auch eine ganz großartige Internetseite, um sich mal, und das nicht auf sehr schwierige Art und Weise, einen Überblick zu beschaffen. Äh, beschaffen. Genau. Das ist nämlich der, der schon angesprochene Valomat. Wenn man ein bisschen orientierungslos ist, ja, man hat ja immer eine Tendenz, aber trotzdem so ein bisschen, hm, hm, hm, hm, hm, dann geht man auf den Valomaten und dann gibt es da 38 Thesen, zu denen man vielleicht eine Meinung hat: neutral, stimme ich zu, stimme ich nicht zu. Gibt es unterschiedliche Sachen. Äh Stärkere Zusammenarbeit in der EU. Bin ich dafür? Bin ich dagegen? Bin ich neutral? Und dann wird durch einen Algorithmus das errechnet, zu welcher Partei ihr ähm, die meiste Übereinstimmung habt, ja? ja? Vor allem, du kannst sogar noch äh, die Fragen, die du beantwortet hast, äh, gewichten. Gewichten. So, genau. dass du sagst, was ist mir wirklich extrem wichtig? Du kannst äh, nochmal die Programme, also wie stehen die einzelnen Parteien zu den einzelnen Thesen? Und äh, ganz ehrlich, man, das ist im Internet, das ist easy. Und es ist halt extrem einfacher, als wenn du jeden Tag irgendwelche Zeitungen lesen musst oder dich jeden Abend mit irgendwelchen politik äh, beschäftigen musst. Check das mal aus. Äh wir verlinken das ja auch unten in der Infobox. Ansonsten bei Google einfach mal wahl -Mat eingeben. Meine Hoffnung so für die Zukunft ja und für äh, den Ausgang der Wahl ist einfach, dass die Leute dann in der Wahlkabine dann doch die richtige Entscheidung treffen und alles ähm, im Prinzip im, im grünen Bereich bleibt. Aber nicht politisch gemeint. Natürlich, äh, das war einfach nur so eine Redewendung. Oh, ne? oh habe ich mich jetzt verraten? Habe ich, hab ich mich jetzt verraten? Oh, oh, oh. Ähm, nee, aber ähm, überlegt einfach mal ähm, vernünftig und dann wird wahrscheinlich alles gut werden. Trotz der ganzen Probleme, dem Gefühl, dass, dass viele sich nicht verstanden fühlen oder so. Also man sollte niemals die Hoffnung verlieren. Mhm. Man sollte sich damit, das haben wir jetzt schon häufiger gesagt, wirklich intensiv mit auseinandersetzen... und definitiv zur Wahl gehen und halten Teil der Zukunft von Deutschland sein. Seine Stimme abgeben... Und, und nicht im Nachhinein meckern und sagen, nö, nö, nö, sondern, sondern ja. halt sagen, hey, ich, ich, ich habe es ich hab's zumindest versucht ja. und ich habe auch andere Leute darauf aufmerksam gemacht, dass man wählen gehen sollte. So ein bisschen wie wir beide. Haben wir jetzt quasi unsere, wir müssen nur noch einen Baum pflanzen, dann können wir in Ruhe sterben. Geil. Und damit wir das ganze Abstimmen schon mal üben, könnt ihr auch hier bei uns im Video abstimmen. Ihr könnt uns nämlich einen Daumen nach oben geben, ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt eine kleine Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn es neue Videos von uns gibt. Und ähm, auch definitiv mal auf unserer Patreon-Seite vorbeigucken, da haben wir nämlich großartiges Bonusmaterial. Also es geht bis zu 8 Minuten oh. extra Szenen von uns. Oh, wow. ähm, Behind-the-Scenes, Making-of, Nacktfotos von Andy. Also checkt auch das unbedingt mal aus. Wir möchten euch noch mal ganz kurz auf den Joker oh. und Batman hinweisen. Ihr mm. könnt nämlich auch entscheiden, auf welcher Seite der Gerechtigkeit ihr steht. Und mit diesen wunderschönen Worten sagen wir... Tschüss. Du möchtest nicht mehr was anderes sagen? Möchtest du noch was anderes aus Tschüss sagen? Was Nettes? Geht wählen. Geht wählen. <lacht> und Shine On. Bist du schon entschieden, was du willst? Nee. Also doch schon. Ja? Ich habe jetzt äh, Valumat gemacht. Habe ich wirklich ja. gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja. Hat mir Ergebnis nicht gefallen, habe nochmal gemacht. <lacht> Ach, ja, genau. <lacht> also, weißt du, was krass ist? Ich habe bei Walomart nur die AfD ein eingegeben. Ja, und? Und ich soll die AfD wählen. Krass. <lacht> Komisch, ne? <lacht> ja, nee. Das ist ja auch das Geile beim Walomart, dass du wirklich sagen kannst. Also, du kannst zum Beispiel auch AfD kannst nicht, ja eh nicht mal anwählen. Ja, ja. Also sagen, will ich gar nicht, kommt gar nicht für mich nee, in, die ab, in die Tüte. Ab, da, da war ich zu geil drauf, dass ich sehen wollte, ja. wie, wie, wie weit sind denn meine, meine, gemacht, meine, ja. meine Überzeugungen bzw. meine Trends auch mit aber der weißt AfD. Du, aber du, ich, ich, ich glaube auch für die Leute. Aber hat mich am Ende froh gemacht. Dass es nicht ganz oben war? War richtig mini. Ja, ganz genau so ist es. Die AfD ist bei vielen wahrscheinlich auch ganz oben, weil sie halt diese Parolen da auch ja. so, so reingehen, wo aber halt, so halt, ohne, halt ohne auch. Lösungsvorschläge. Ich meine, ja. ich meine eine Partei, wo der, wo der äh, Vorsitzende quasi sagt, ähm, die, die Integrationsministerin äh, muss, in die Müll entsorgt werden. muss entsorgt werden. Leute, Leute, Leute. Ach, was das man vielleicht noch hätte sagen müssen, dass man nicht Name und Adresse auf die Wahlzettel äh, schreiben soll. Muss man nicht. Okay, du hast offensichtlich <lacht> noch nie eine offizielle Stimme abgegeben. Dieses Jahr könnte dein erstes Mal werden. Ja. Ich hatte gerade einen Magic Moment mit dir. Warum? Weiß ich nicht. Du nicht. Doch, ich auch. <lacht> du hast es in letzter Zeit nicht verdient, dass ich dir die Hand gebe. Das Ciao, Kakao. Tschüss.